Unsere Fahrertrainer unterstützen und trainieren Hersteller unabhängig bei den täglichen Präparierarbeiten den richtigen Umgang mit Schnee und Maschine für die perfekte Piste und ressourcenschonendes Arbeiten.